Servus und hallo bei Not, another dope show. Früher gab es ja in München auch so eine offene Drogenszene. Also in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, ich weiß nicht, wie es in den 2000er und wie es heute ausschaut, aber damals war das so. An der Universität gab es Haschisch, an der Gisela Straße äh, gab es und Tabletten. Und Kurinsaft am Ostbahnhof gab es auch Kurinsaft und Tabletten, am Hauptbahnhof gab es Heroin. wenn es nicht am Hauptbahnhof gab, die Heroin-Szene, die ist gewandert. Die anderen, die sind lange Zeit da fest gewesen, weil im Englischen Garten ähm, wurden die eigentlich vertrieben, die Leute, die da Tabletten verkauft haben und Zeug, die wurden da draußen von der Polizei mehr oder weniger vertrieben aus dem Park und sind abgewandert an die U-Bahn. Ganz früher waren die am Odeonsplatz, deswegen läuft dort klassische Musik, weil sie gesagt haben, klassische Musik, das vertreibt die Junkies, das gefällt Ihnen nicht und deswegen gehen sie da nicht hin, was natürlich Quatsch ist, aber ja, deswegen läuft die da. Ähm, die Joggerei, also die, das Vertreiben am Hauptbahnhof, das hat ziemlich lang gedauert und das war auch ziemlich, ähm, ja... Eklat auf die Erscheinung, weil die Szene selber war schon hart. Ja, offene Szenen sind immer hart, weil du hast immer, wenn du was verkaufen möchtest, hast du immer einen, Konkur äh, einen Konkurrenzdruck. Du musst der Zeuge loswerden, damit du genug hast, um deinen Affen zu töten, um ein bisschen deinen Rausch zu haben und dann wieder was zu, zu kaufen zu können, um den Kreislauf zu halten. Es ist halt auch ein Kreislauf. Und wenn dann aber da die Polizei reinkrätscht und in äh, München krätschen die ziemlich hart rein, ähm, ist dann halt schon äh, noch mehr druck weißt schon? und dann ist das aber für einen konsumenten weil ich habe da nichts verkauft habe nie, hab nie was verkauft ich habe nur selber gekauft und absolute äh, scheiße erlebt und gesehen auch weißt schon? ich finde es auch assi wenn der eine polizei einen verkaufsvorgang sieht und den falschen herausgreift dann erwischen sie ja den kunden und angenommen der schmeißt es weg dann ist das Zeugel weg, aber er hat auch kein Geld und dann durchsuchen die den und finden nichts wie mir geschehen. Aber dann stehe ich da und habe nichts mehr, kein Geld mehr und kein Schuhe mehr. Danke schön Arschloch. Schön als Verkaufen, Idiot. Oder Idiotin, weil es war eine Frau, die mich damit mitgesteppt hat. Sie hat nichts gesehen, gar nichts, ich habe was gekauft, wollte eigentlich schon gehen und die Tina steht da und quatscht noch mit jemandem und dreht sich eine Kippe, gibt mir den Tabak und in dem Augenblick, wo sie mir den Tabak geben will, springt die Polizistin sie an und schnappt ihr den Tabak fest, hält sie fest dabei. Die andere, die mit ihr geredet hat, dreht sich weg und geht weg und wir stehen beide da und sie nimmt uns fest wegen nichts. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Außer, dass ich runtergehen wollte, natürlich schon ich habe vorher aber schon gekauft, aber das hat sie gar nicht sehen können, ja, die hat gedacht, wir verkaufen da was, die dumme Nuss, boah, hat mich das genervt, hä. ehrlich, und als wir da so mit ihr weggehen, kommt auch noch die da her und quatscht mich voll, ob ich was brauche, schnallst du das nicht, das Polizei, geht weg, <lacht> bis es geschnallt hat, dass es das eine Polizistin ist, weil die ihn so komisch angeschaut hat, und sagt, weg war da überall rundherum ist abgegangen wie Sau aber uns haben es rausgepickt warum? weil ich Dreadlocks gehabt habe das sag ich euch ich bin der einzige gewesen der ein bisschen aufgefallen ist weil ich halt schwarze Sachen, schwarzer Mantel Dreadlocks den ziehen wir raus den kontrollieren wir aber ich muss sagen die haben da schon ziemlich aufgeräumt weil als ich dann später mal wieder da war meine Eltern besuchen bin ich schon mit Herzklopfen da gewesen ich bin halt in München Flughafen gelandet und mit der S-Bahn reingefahren am Hauptbahnhof, weil ich da umsteigen muss. Dann war da nichts mehr. Ja? Auch, sie waren auch nicht mehr an der, an der Gisela-Straße. Niemand mehr da beim Sendlinger Tor keine Sauen untergeschoss vom Marienplatz, wo sie früher immer alle waren. Hey? Weißt du? Ostbahnhof leergefegt. Muss ich muss schon sagen, ey, keine Ahnung, was sie gemacht haben, wo sie so hingetrieben haben. Ergeben tut es noch, das weiß ich. <lacht> ich habe halt ein paar Leute getroffen. Ich habe es ihnen angesehen, sie haben es mir auch bestätigt, aber es läuft halt nicht beim Offenen ab. Das ist alles so im, im Verborgenen. Aber geben tut es. Und es ist auch nicht schwer ranzukommen, wenn man will. Hm. dann stelle ich mir schon die Frage, was eigentlich äh, damit bezweckt damit ist. Ist jemandem wirklich geholfen? Ich denke mal schon den Leuten, die äh, nicht damit, nichts damit zu tun haben. Und das kann ich auch wirklich nachvollziehen, weil es ist schon absolut ekelhaft, wie die Leute sich aufführen, wenn sie so die Hemmung verlieren. Ja? Die führen sich dann schon, ihr wisst es ja selber, wenn Menschen im Ballermann fahren zum Beispiel, und dann führen sie sich darauf, wie blöd... Ähm, weil sie besoffen sind, weil sie Urlaub haben und meinen, ja, jetzt kann ich einfach mal das Sau rauslassen, das ist Urlaub, da, da, da darf ich das. Ich weiß nicht warum, die Menschen sind so, dann, dass sie halt dann glauben, sie können dann sich das rausnehmen. Dasselbe passiert halt dann, auch wenn die Hemmschwelle weg ist, aber in einer anderen Beziehung, weil die Leute die feiern dann ja nicht, sondern die wollen dann Geld haben. Weißt du, ohne Gegenleistung am allerbesten, oder sie strecken halt irgendeinen Mist dran. Und wer weiß, was das so alles ist, was man sich da so in die Ahnung spritzt, neben dem Heroin, wenn man dann irgendwas auf dem Schwarzmarkt kauft. Eigentlich ist das schon sehr verrückt, das Rauchen ist schon fast das Gesündere, oder? Aber ich weiß auch nicht, was man da alles mitraucht. Schau mal,